Macht mit bei Fast Forward Science, dem Webvideo-Wettbewerb für die Wissenschaft. Ja! Top! Super! Hammer! Aber. Warum eigentlich? Ja, weil Wissenschaftsvideos einfach Spaß machen, weil ihr kreativ sein könnt und weil es jede Menge zu gewinnen gibt. Also nicht nur Geld, sondern auch richtig viel Renommee. Weil es für euch Wissenschaftler die Chance ist, mit dem Webvideo zu experimentieren und euren Kommunikationsspielraum zu erweitern. Weil ihr als eingefleischte Webvideomacher die Gelegenheit nutzen könnt, euch mit brandaktuellen Forschungsfragen auseinanderzusetzen. Das ist doch sensationell. Weil es wichtig ist, dass Wissenschaft auf YouTube Gehör findet. Für unseren Nachwuchs sind Webvideos oft die Informationsquelle Nummer 1. Überzeugt, dann bewerbt euch. Alle Infos findet ihr unten im Text und noch ausführlicher auf fastforwardscience.de.